Also das ist total, ich sag mal, billig, das Wort mit sich selber zu erklären, aber Influencer bedeutet ja im Endeffekt nur, Einfluss auf jemanden zu nehmen und ich denke, das definiert irgendwie so jeder ein bisschen für sich selber. Ähm, also ich würde mir zum einen wünschen, dass mehr Aufklärung betrieben wird, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt stark anfängt, also dass Leute sagen, hey, ähm, keine Hate-Kommentare, so, wir sind alle Menschen und so. Und man sollte sich wegen der Anonymität nicht irgendwie stärker fühlen und andere online beleidigen. Ähm, ja, was kann man der älteren Generation empfehlen, um vielleicht das besser zu verstehen, ja? was sie als junge Generation? Also, erstens mal glaube ich, dass dort unheimlich viel spannende Dinge sind. Ich komme ja aus der Generation, die das Internet wahrgenommen hat als Befreiung. Ja, als ein Befreiungstool für alle. Plötzlich hatten alle Zugriff auf die tollsten Informationen. Es war Demokratie pur. Du kriegst nicht nur Likes und Aufmerksamkeit, du kriegst auch Kritik. Damit muss man erstmal klarkommen. Nicht jeder ist dafür gemacht. Im Netz sind alle, ihr auch, ich auch dazu gewillt, Anerkennung in Form von Likes, Followerzahlen und Kommentaren zu bekommen, indem man sich selbst präsentiert.